Yo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hashtag Mumu Turovaro mit Alex. Servus. Wir schauen uns nach dem Arsch-Server. Stimmt. Hallo. Oh, Wie kein, kein Fallschaden. Alex, ich geh tief, ne? Okay. Ich Komm geht. nicht tief? Ich komme. nicht. Breit. Kann Was? ich tief gehen? 10 Sekunden Schutzzeit? Yep. Jungs, ich will tief gehen. Tief. <lacht> Steve. Oh. <lacht> das war's. Alex, das Wort Oh, das Wort Wasser! Sollten wir mit, hast du noch Iron über? Zwei, ja. ich kann es nicht herwerfen. Weiß, super, ich habe gar nichts. Achso. Ja, da machen wir das ja, schnell. Ja, Ich bin auch gerade zu so blöd mein, meine Öfen zu ziehen. Und das Wasser ist bei mir so laut, Alter. Äh, Iron? Weil der brotet schon wieder. Iron. Hast du noch was? Äh. Kohle. Ja, fix. Alex, wir sind auf, wir sind auf elf. Perfekt. Hier ja, ist Lava ja! Wir haben alles, was wir brauchen. Keep mm -hmm. rough tomorrow. Jetzt haben wir beide wieder hinten, gell? Ja, perfekt. Ich bin, warte, mal. Oh. Ich bin, warte mal! Alter, warte, lass Das ist mein Wasser! Ja, ja da hinten ist noch eins! Arsch! Ah, das war keine Absicht! Pass, pass auf, dass du nicht hier runterfällst! Hier drüben ist noch ein Lavasee! Perfekt. Ich mach mir eine Iron-Picke. Ich geh auf Diasuhe, okay? Ja. Yeah. Achso, ich brauch Iron. Sieh die grad, merk die grad. Watch. Ja, Picks Was ist da drauf? Ja, ich, ich wollte gerade was abbauen, was mir jetzt stark ehrlich oh, Ich hab Dias! Das glaub ich nicht, <lacht> <lacht> <lacht> Eins. Perfekt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ich hab ne Chessplay ja. Komm, die Cave hört halt nicht auf, die Cave geht hier weiter Hattest du die Ofen da oben noch mit? Sicher Ey, ich bin grad der schlaueste Boy, was es gibt Ich hab mein eigenes Wasser zerstört Hier ist noch Wasser, soll ich dir eins mitnehmen? Nein, ich hab glaube ich eins nicht mehr Aber, so genau Ach Dias, instant drauf join, ach Dias. Ja, perfekt, so wie man es mit den Hex macht, oder? Den ich hab den einfach 20 Euro und. geben, damit er das macht. Warum sollen wir normal spielen? Ja. Die ganzen Big Data, die was da online sind, die habe ich einfach gestochen, und die tun immer nur Diamanten, Diamantennehmers hinsetzen. Also soll ich dir Wasser mitnehmen oder nicht? Na, danke. Okay. Hätte ich die eh, eh nicht gemacht, weil ich kein IWIN habe. Okay. Wir treffen uns halt dann irgendwann wieder, ne? Ja, ich geh mal wieder zurück, die Öfen nicht Ich hab Gold? So das ist die. Ich such die ganze Zeit Dias. Aber ist... oh, ich sehe keinen. Boah, ich hab Dias, wie geil. Wir müssen eh nochmal hoch, ne? Das ist dir bewusst, Alex. Gegen was willst du hoch? Hast du schon mal auf unser Essen geguckt? Ja. Ja, merkst du was? Ja, und das Problem ist, ich finde uns so fucking <lacht> Öfen. Doch. Jetzt. Ich wollte es gerade sagen, muss ich jetzt nochmal extra zurücklaufen? Nee. Ähm, soll ich in irgendeine Richtung gehen oder soll mal zusammen bleiben? Toll. Lauf, ja. Lauf da lang, wo du lustig bist. Komm eh wieder zurück, hier ist nichts mehr. Okay. Mh, super. <lacht> Mh, super. Das beste. Danke, Mal schauen, na, ich sehe die ganze Dias, aber es denn? Hey, Das gefällt mir schon dass wir Dias haben. So, ja, ne? Acht Stück. Warte okay. mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So? Ich mach mal einen Klartab. Ah ja. So, was gibt's ja auch noch? Also jetzt schaut wie eigentlich auf dir oder auf... Ah, ja. kommt drauf an wie viele Dias wir finden. Okay. Wollte okay. zu so dir Schwert-Sharp-3 machen, so jemand fällt. Soll ich die ganzen level Redstone mitnehmen oder nicht? Deine Meinung. Was? Redstone für hm? Level. Ähm, ja, kannst du machen, aber es ist jetzt erstmal eigentlich unnötig. Ja, stimmt. Ja, machen. doch. Soll ich mir Iron Rüstung machen dabei? Yep. Jo. Aber ich brauch einen Abwasser noch. Alles egal. Ich bin der, der schnellste Crafter in ganz Mexiko. Schau ich halt. so vier Obsidian ich habe nur Leiter habe ich Leder ja fünf haben oh. wir hast du einen Apfel fix dann nein Leiter und Licht wir Zuckerrohr anbauen dann ja aber wenn wir, wirklich, wenn wir wirklich wenn wir wirklich komplett auf äh, strip Mining gehen ja nee, mir ist nur Leiter. ich kenne das Spiel dazu. aber ich glaube es zeichnet aus bei drei sechs ne nicht eine Albion Picke? Ich benutze meine dia noch nicht. In dem Projekt ist so viel Leid, nicht da. So So lang gegangen. Da oh, wo das ganze Lava obsidian ist. Hm. So viel lava stehen und nicht haben wir auch Dia. Ich hab eine Schlucht, mit Lapis. Alter, noch ein riesen Lavasee. Alex? Ja? Wenigstens ja. Dias, selber. Weiß ich noch nicht. Okay. Ja, bei mir ist er äh, Sense. Oh, die ah. Doch sehe ich keine Dias, ich baue jetzt erstmal Lapis ab. Lapis war ja auch. Ja, oh, perfekt. Verkackt. Warum? Ich wollte das Wasser zubauen. Hier <lacht> Was? habe ich auch Haltbarkeit 1 gemacht. Okay. Ja. Weißt du, wie groß die Bohrung ungefähr ist? Groß. Ey, noch nie so Lava von Montana Ja. Auch das tief in der hier. Ich habe jetzt noch 6 Dias. Und was hast du gerade? Äh, Verzauberungstisch. Okay. Nee, das gibt's es nicht, dass du nie als so. Ich will die Koordinaten nicht ansehen. Nö, ja, passt schon. Spinne! Ja. Ich glaube, ich spinne. Ich geh mal kurz mal meine Fucking-Öfen suchen. Du wow, wow, wow. meinst meine. Spieler? Du meinst meine Öfen. Ja, Was die coole Öfen, bist du? Keine Ahnung wo ich schon war, wo ich oder wo ich noch hin muss. Ich habe irgendwo eine Cave gesehen, aber. Auf der, auf der Elf. Oh nein, Alter. Nein, Alter. Was? Weg hier. Bei Witches. Witches. <lacht> Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Also ich, hier mit einer Witch zu battlen, ey. Weißt ich bin voll Iron still. Ja, ich habe überhaupt keine Rüstung. Mm -hmm. okay. Dann nehme ich mal Iron lieber mit. Aber eigentlich bin ich auf Diamanten, aber irgendwie geht das jetzt so. Schaut uns... Ja. Er ist dabei, Alter. Ja, ist Magic? Na, der Annie mich Christoph. Ah. <lacht> ah. Legende. Sagst du es ist das? die vom Pfeife von Dienst. Ja, aber so eine Legende. <lacht> Pfeife von Dienst. So kann man es aussehen, aber das muss man nicht 5 Minuten Steve genießen da. Oh, im? nur noch? Ja. Ich gedacht, das springt vielleicht jemand. Ja, so wie. so wie heißt Ja, jetzt Navex Mit deinen 34 Diamanten. Egal. Gold ist wie Welche Höhe ist denn das? 18. 20. Also wie der schnellste Super, den es gibt kriegt ja. das hier? Schon wieder. Ich bin nicht mal aus. Spotlighter. Leuk! Wer ist jetzt gekommen? Kenne ich auch nicht. Kenne die ganzen Leute nicht. Oder? Einer. Wow. Der naja, besser wie keiner, oder? Ja. Der Anne kennt uns killen. Wer könnte uns killen? Keiner. Uns kann keiner killen. Wir sind unbesiegbar, Alter. Ja, wir beginnen ja das Projekt jetzt, ja? Was? Ja fix. Wir rennen Saber. Ja, ja, ja fix. Ja fix. Morgen machen wir was anderes. So ja, fix. Morgen machen wir was anderes. nächstes Projekt. So ihr das? Alter, einfach komplett auf. Das sind die Gewinner des der Herzen des Reich. Das mag jeder, Hallo. das hat noch mal so man suchen. Das mag jeder. Bist du sicher? Der mag uns nicht. Das. Vielleicht nur ich den nicht. Halt dein Maul <lacht> Ich geh jetzt driven. Oh gut. Cool. Oh, genau. es hey, Steve über kein Problem, ich finde nichts mehr an. Ja, oh, schon länger. Wohin muss ich? Weiß ich nicht. Wie das, Alter, ist schon gut aus. Der ist doch oben, oder wie der? Hüfer! Au! Bist du durch uns? Dein Schuh! Ja. Witz! Oder ich glaube, ich bin nochmal gesehen. Oh. Nein, ich glaube doch nicht. Ah, man kann was anderes gewesen sein. Das ist für ja. Revived. Revived? Ja, was gibt's? Auch äh, langsam mal Essen. Du musst zu mir kommen. Oder ich komme zu dir, ich weiß nicht. Ich mach zwei Minuten. Weder eine Ahnung wo du bist noch sonst was. Ich kenne die quasi schon geben, aber ich bin halt am schon der Welt. Wie viel hab ich denn davon schon? Nein, er dreist. wie viel braucht ihr für einen Iron Amboss? 2 mal 9. Super, ich fliege das Wasser hier nicht weg. Okay, genug. Boah, warte, warte. Wow. Ich bin nicht mehr genug. Ich geh jetzt weg. Nein! <lacht> das ist die Ach so, Alex. Du möchtest dich kenn, machst du wieder nur Scheiße, oder? Ist ist ich mach etwas scheiße. Nein, ja, du doch nicht. Ich hab nicht mal. ich hab nicht mal Dings. Äh, Alter, Pums. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, was du hast du essen machst. Du machst Öfen an nicht, genau jetzt alles. Ja, ich nehme keine Kohle. Alkohol. Ist so ähnlich. Wir ah, ich hab eine riesige Höhle gefunden, noch immer kann ich niemanden. Ja. Doch. es no. <lacht> <Was> Es gibt's denn? <lacht> ja, ich, äh Es ist in einer Minute vorbei und wir noch fucking star Spitzack. Äh. Was bei dir, würde ich sagen, oder? Ja, Soll einbauen? Wo oh. du einbauen? Holst du dich einbauen? Also, Nein, der Reson is you. Richtig schenkst Summen oder? Danke, danke. Ich hab Dias. <lacht> Wenigstens... Das ist, das ist aber immer so bei uns. Entweder es findet einer Null-Dias, oder eine Füll-Dias. Soll die Öfen da stehen lassen? Ich weiß ja nicht. Ja. Kenn ja, ich mir Was für Gewitter, Alter. Ja, da in der Köhle. 20 Zwanziger Hosenstil. Ich hab ne Mega-Cave. Ich hab ne Mega-Cave. Ja. 10 ja. Sekunden. Noch immer keine Dias. Oh geilste Folge ever, Alter! Also, bei mir nicht so, aber Gold und Lapis habe ich... Ich habe einen Zaubertisch, eine Dierpicke und 12 Bias über. Und das, das in der zweiten Folge. Ja perfekt, so gut war man glaube ich noch nie dran. Wir sehen uns in der nächsten Folge, haut rein und tschüss! Servus!